Hallo, mein Name ist Jens Bermann, ich bin an der Uni Kassel für den Career Service zuständig. Ein Career Service hat die Aufgabe, Studierende aller Fachbereiche bei einem gelungenen Berufseinstieg zu unterstützen. Studierende am Anfang des Studiums helfen wir bei der beruflichen Orientierung und bei der Suche nach einem Nebenjob. Studierende in der Mitte des Studiums helfen wir bei der Suche nach einem Praktikum und Studierende am Ende des Studiums helfen wir bei der Suche nach einem gelungenen Berufseinstieg auf eine reguläre Position. Wir unterstützen insbesondere aber auch face-to-face -face die Studierenden durch unseren Bewerbungsmarkencheck, der hier im Raum stattfindet. Hier findet auch die Beratung zur Berufsorientierung, zu Praktika und zu allen Phasen des Bewerbungsprozesses wie Vorstellungsgespräch, Assessment Center und so weiter statt. Wir führen als Career Service regelmäßig die Firmenkontaktminister Meet at Uni Kassel durch. Das ist eine sehr gute Möglichkeit für Studierende aller Fachbereiche, dort Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern aufzunehmen. Bei der Miet tauchen jedes Jahr etwa 30 Aussteller aus den verschiedensten Bereichen auf. Da sind Großunternehmen bei, wie Daimler, B. Braun oder K&S, aber auch kleine Unternehmen. Das heißt, für Studierende aller Fachbereiche ist es eine gute Möglichkeit, einfach mal un voreingenommen, ungezwungen Kontakte mit Unternehmen aufzunehmen. Wir führen jedes Jahr etwa 35 Veranstaltungen zum Berufseinstieg durch. Das sind sowohl Bewerbungstrainings, zu zum Beispiel Vorstellungsgespräch, Assessment Center oder zur Vorbereitung auf die Firmenkontaktmesse. Das sind Berufsorientierungsseminare, wo Experten aus der Praxis zu uns kommen und ihr Berufsfeld vorstellen. Und wir führen regelmäßig Veranstaltungen zu berufsbezogenen Zusatzqualifikationen durch, wie zum Beispiel Online-Marketing oder Projektmanagement für Geistes- und Sozialwissenschaftler. Studierende aller Fachbereiche können zu uns einfach kommen. Die Tür steht immer offen und zwar am Montag bis Donnerstag von 12 bis 16 Uhr. Dafür ist keine Anmeldung nötig. Sie können einfach mit Ihren spezifischen Fragen zu uns kommen und wir helfen Ihnen.